dass man das dementsprechend noch dann richtet, dass dieser Dampf gebaut wird. Dann kommt äh, auch die Festverlegung nach dem Zehnterecht, hat das doch, äh, geht grundsätzlich auch in Ordnung. Es geht im Wesentlichen äh, darum, dass man natürlich schaut, äh, wenn man jetzt schon äh, größere Baumaßnahmen macht, äh, was kann man dann auch für die Bauernschaft unternehmen, mit denen auch behilflich ist, dass sie ihre Kräuter noch besser bestellen können oder anfangen können. Das wird sicherlich kein Problem sein. Also Punkt 9, unzusammenlegend im Staubereich, durch Gemeinde. Äh, ich sage einmal, äh, wir haben bereits mit der Gradesitzgerät <lacht> den Kontakt aufgenommen, äh, die, die uns auch dafür verantwortlich also ist, die Grundstücke so zusammenzulegen, dass noch mal äh, schöne rechteckige oder äh, quadratische Flächen äh, entstehen. Und äh, keine, keine Dreiecke, äh, damit die Bewirtschaftung noch einfacher ist, und uns wurde telefonisch damals ja schon mitgeteilt, das ist jetzt wahrscheinlich schon anderthalb, zwei Monate her in etwa, dass das keine große Sache sein wird und dass im Zuge der Verhandlungen das auf jeden Fall äh, zustande bringen wird. Ähm, mit den Kosten, sage ich mal, kann ich jetzt nicht sagen, äh, was die Sache ist, sondern muss man sich erstmal die Detail anschauen, äh, um was welche Kosten, was es dabei geht und wie das Ganze ausschaut. Ähm, Punkt 10, eine freunde Streu am Tag. Das wird auch da in der Wasserrechtsverhandlung geklärt, ist aber äh, was im Wahnsinn von der Staatrecht-Kommission äh, wie in Wien draußen worden, wo die Experten das festgestellt haben, wieder dann auszuschauen, haben auch, auch dort schon festgehalten, das dass das sowieso nicht der Fall sein <lacht> also, so darf. Äh, teilweise Wasserableitung vom Staat und ich sage mal, wird auch in der Wasserrechtsverhandlung aufgeklärt, weil der damm wird so gebaut, damit das Ganze damit das Ganze ja so äh, funktioniert, äh, dass niemand darunter leiden muss und niemand Schaden erleidet äh, bei den ganzen In äh, Im Wesentlichen kann gesagt werden, das sind die 11 Forderungspunkte gewesen, die wir äh, der gesamten Gemeinderat bekommen haben. Äh, die der gesamte Gemeinderat äh, bekommen hat. Äh, das sind von diesen 11 Forderungen, werden sie von unserer Seite erfüllt, zwar teilweise, sage ich mal, äh, und die, die Sache im Anlassfall, äh, sag ich mal, ist einfach ein No-Go, das wird einfach nicht gehen. Und ja, jetzt kommen wir zu den Zahlen, das nächste Bild, was ja für uns jetzt erwähnt ist. Wir müssen einmal uns jetzt einmal feststellen, was kostet uns das Ganze. Ganz links außen, wo Gutachten steht, wird äh, dargestellt, äh, was es uns kosten würde, wenn wir gar nichts dazu zahlen als Gemeinde, aber das heißt nicht gar nichts, sondern nur unseren 15-20%-Anteil, den wir generell bei den Ablösungen und bei den Entscheidungen dazu zahlen müssen. Das heißt, das wären nun 273.000 Euro. Beim nächsten Angebot ist, das heißt, wenn man einen Euro drauflegt, dann würde das nicht mehr 273.000 Euro für die Gemeinde ausmachen, sondern rund schon 450.000 Euro. Das Wesentliche ist, die Forderungen, äh, ohne das jetzt im Anlassfall jetzt berechnet äh, zu haben, sondern wo also es rein äh, das einfach gegenübergestellt wurde, äh, was jetzt die Bauernschaft haben möchte und äh, was die Institution ist, äh, sicher entstehen äh, entsteht Mehrkosten von rund einer Million Euro, äh, die man auf der gut aufteillichen Seite noch dann äh, ganz links rüber mit diesen roten Wolken sehen kann die Frage ist natürlich ganz einfach jetzt für uns auch. Egal wie viel Geld jetzt die Gemeinde jetzt in die Hand gibt und sagt, und jetzt gibt es jetzt zusätzlich, also sie, die die, die ablösen und ich meine mehr Entschädigungszahlen dazu, die Frage ist immer der Finanzierbarkeit. Es ist einfach, sollte ich mal, ganz einfach gesagt, so, dass eine Million Euro Mehrkosten für die Gemeinde in der jetzigen Situation nicht vertragbar sind. Und wenn wir eine Million Euro mehr haben wollten, sage ich mal, um äh, im hypothetischen Fall um die hat, dementsprechend ja abzulösen, äh, dann müssten wir ein Darlehen aufnehmen. Und dieses Darlehen müssten wir bei der Aufsichtsbehörde noch dann einreichen. Äh, und die muss uns das erst einmal genehmigen. Und deshalb war ich ja heute vom äh, Land drinnen und habe uns gefragt, wie okay, schaut das grundsätzlich aus, äh, welche Aussichten auf Erfolg kommt dass heißt, wir noch der Weltkarte kriegen. Und das war ein völliges No-Go, von dem ich gesagt habe, nein, eins ist klar, für was wir, damit die, was ist das dann Steierland, der gemeint, Sachverständigen und Gutachten, die festhalten, was jetzt etwas wert ist, um nachher dann sozusagen mehr Geld auszugeben, was ihr nicht habt. Also von dem her, sage ich mal, ist das jetzt einfach die Ist-Situation, wo einem jeden klar wird, was geht und was geht nicht. Diese Situation, sagen ich mal, aus der heutigen Sicht sehen, ist ein No-Go geht einfach nur. Der, der Anlassfall gezogene Fall äh, würde das Ganze noch äh, die Situation anders darstellen, aber nachdem es in Österreich das nicht gibt, äh, sage ich mal, kann ich nur diese Situation gegenüberstellen, die Forderung mit den 10 Euro und den erhöhten Entschädigungsbetrag. Und das ist auch äh, das, was wir heute im Gemeinderat haben zur also Abstimmung bringen äh, sollten, wo es darum geht, welchen Betrag können wir uns leisten, äh, den wir sozusagen zu der Bauernschaft äh, äh, drauf jetzt legen, noch, obwohl Sachverständige im Gutachten festgestellt haben, dass die Preise, die angeboten wurden, fehler sind. Die Frage ist, wenn Zahl, sind, und bei der mittleren Spalte und die rechten Spalte unten, weil es die Differenz von 170.000 Euro diese Differenz entsteht, weil jetzt zusätzlich 1 Euro bezahlt ja. wird für die Grundstücke, die abgelöst werden. Soweit ich weiß, sind das nur 5, 5. Hektar, sprich 50.000 Quadratmeter, das müssen dann nur 50.000 Meter sein, nicht nur 30.000 Quadratmeter. So geht jetzt darum, dass Durchschnittswerte herangezogen worden sind, bei dieser Berechnung, dass man gesagt hat, okay, man nimmt ja 50%, was abgelöst wird im AFC-Bereich, und 50% die entschädigt werden. Das soll ich nur mal verdeutlichen, was für eine große Konferenz, man entscheidet, entsteht jetzt bei diesen Lehrkosten. Weil wir haben ja schon sehr viele Flächen im HPC-Bereich bereits abgelöst. Und davon bin ich jetzt ausgegangen, einfach nur zu sagen, so, <lacht> ungefähr, sage mal, nicht ganz die Hälfte ist abgelöst worden. Und wenn jetzt die andere Hälfte noch dann hernehmen und sagt, das sollte nur entschädigt werden, dann ist es in etwa ein Durchschnittswert, der auf jeden Fall angemessen ah, haben. Wie viel ist jetzt abgelöst worden? Und wenn okay, das, kann der jetzt das kann ich jetzt auch so. ja. so. nicht sagen. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Unsere Entscheidung, bei äh, unsere Entscheidung geht es jetzt darum, äh, was können wir uns leisten und wir für Bürgermeister bin dafür verantwortlich, dass wir wirtschaftliche Entscheidungen im Sinne aller Bürger treffen, weil schlussendlich müssen alle Bürger das bezahlen. Mhm. Ja, das Bürger bezahlen. Dann wäre es. Genau, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, ist aber, dass wir bezahlen, die wir uns gegeben haben, dass nichts nicht angreifen kann, weil es nicht stimmen oder was. Naja, weil du hast gesagt, gesagt hast, das ist eine, eine Schätzung aus irgendeiner Masse heraus. Aber es naja, ist ein eine Zahl dahinter. Oder? Das ist eine ziemlich genaue Schätzung, das variiert ich noch, wenn man meine Dinge zwischen 50.0 und 100.000 Euro machen wir je nachdem. Wenn mehr Flächen entschädigt werden, dann wird der Betragsvergleich noch wieder. Wenn mehr Flächen dann abgegeben werden, oder? Ja, wir das ja genau. wissen schon. Wir haben das alle, die in da der das ist eine Grafik, die an alles geschrieben ist. Es hat alle Beschreibungen dazu raus, gegeben. Das heißt, ich bin verwundert, ja, dass so jetzt das nicht vorkommt. Ich habe das allem noch einen Betrag Das ist, das ist ja am Sonntag verschickt worden, am Abend. Ich habe gestern eine keine Gemeinderatssitzung gehabt, um das zu klären. Wir haben vorige Woche diese Zahl nicht präsentiert direkt in dieser Sitzung, die wir beantragt haben. Mich würde jetzt bitte noch interessieren, Punkt A, hast du vorhin deiner Folie, wie so du den Plan gezeigt hast, eindeutig gesagt, dass der Damm abzulösen ist. Jetzt sagst du da, es ist die Hälfte vom Haku 10 abzulösen. Können wir nochmal mal zum Plan zurückgehen? Ja, vielleicht. Weil das hat zwei verschiedene Aussagen. Vor allem gesagt die Fläche, die blau ist, wo die Überstrohul ist und das Bachbett, und das Grüne ist abzulösen. Jetzt hast du gesagt, das ist in den Berechnungen die Hälfte des H-10 drin. Grundsätzlich geht das Land unter Grund davon aus, dass im H210-Bereich alles abgelöst werden kann, aber nicht muss. Und wir haben bereits einige Flächen abgelöst davon. Und aus dem konnte ich von diesen Berechnungen ausgegangen werden. Bei den anderen Flächen, bei der HQ30 und bei HQ100, da gibt es nur die Entschädigungszahlungen. Aber im HQ10-Bereich geht es darum, dass die Flächen abgelöst werden können und wo auch Cloud und Bund dazu zahlen und natürlich auch die Gemeinde, aber nicht muss. Oder eine Entschädigung? Das heißt, bei 1 Million kommt auch dadurch zustande, dass du das auf der gleichen Berechnung tust. auch die 10 Euro mal die Hälfte, dann die 10 der Hälfte äh, der HQ10-Blächen gerechnet hast. im ja. 50% der HQ10 gibt es auch eine Berechnung, die nur jetzt die blauen und grünen Flächen betrifft, was da der Unterschied wäre. Ja, die wäre jetzt interessant. Wo waren die 50.000 Euro? Das sind 5 Hektar, die, die, die grüne und die hellblaue sind 5 ja, Hektar. Im Wesentlichen geht da. Das das ist ein Eine große Differenz entsteht dabei, welche Flächen das jetzt abgewöhnt werden. Aber 5 Hektar mal 3,50 Euro, Euro sind noch keine Millionen. 5 Hektar mal 3,50 Euro 50 sind noch keine Million. Ich möchte gerne die Million erklärt Wenn ich also nur die Flächen blaue. 3,50 Euro, 50, es werden 10 Euro bezahlt. Ja, 10 oder der nicht für uns bezahlt. Mir geht es nicht darum, was die Kosten für die Gemeinde sind. Ja, das ist nur unser Teil. Der ist nur unser Teil herausgerechnet dabei. Das ist es. Bin Aber trotzdem, ja. wenn ich jetzt übertrete, mal 3 Euro, für komme nicht ich auf keine Ahnung. Das, das ist jetzt ja mhm. auf viel gerechnet, ganz normal auf viel auf die 10 Euro und 3 plus 1 Euro und es entsteht einfach die Differenz. Du kannst das drehen und beten, wie du das möchtest. Du kann das kannst es ja kann gern das selber berechnen und dein Kleidungsvorgang ja. bringen. Warum wird dann da nicht ausgewiesen, wenn Teil das Land davon bezahlt? Das Land bezahlt rund, weil man es noch nicht genau weiß, zwischen 80 und 85 Prozent Land und Bund und der Anteil der Gemeinde wird rund 20% nehmen und wir haben davon ausgegangen, dass wir rund 20% zahlen müssen und das sind die Zahlen, die dem zugrunde unterliegen, ganz einfach. Und wenn du andere Kraft <lacht> hast, dann kannst du es gerne präsentieren. Komm ich noch Gut. Wie jetzt 10 Euro bezahlt, im Quadratmeter, oder wenn ich schätze, Euro... 1 Euro. Die Gemeinde, die Zeit, die Zeit, die jetzt der Wahl mit der Grünen Jetzt der Wahl, ganz jetzt sitzen wir in der Gemeinde und ganz Gespräch. Ganz Gespräch. besprechen das Thema und wir werden erst einmal schauen, was jetzt so die, die einzelnen Stimmen sind und zum Schluss noch dann zu der Abstimmung gelangen, wo es dann darum geht zu sagen, das eine oder das andere zu wählen. Jetzt ja, kann wir mal nichts die Bitte. Die 3,50 Euro oder was vom Urtag nachher kommen sind, die 2,30 Euro. Das ist eben die ja was drin ist, und eben die Ernteentschädigung, also größer ernte schön entstehen, oder? Ja. So ist es. Wie du, sagst, was du was ja so, so ja, das Gutachten. Ja. Was sagt das Gutachten? Oder ist das jetzt so aufgeschlossen, oder? Ähm, kann ich jetzt ja nicht sagen. das ist Das ist vom Land genau. Das ja. ist ja. Und äh, das mhm. ist mit dem ansteigen. Aber kannst du noch einmal sagen, worauf das Angebot ist, beziehen? Das würde ein Angebot sein. Ein Euro, fein. normal, einfach Basisentschädigung. Los. Im Harburg, im geh noch einmal zurück. Gerechnet so. ja. ah, ist es ganz einfach. Dieses gerechnetes hier, nicht mehr, das weiß ich nicht, 50% ich abgelöst, 50% entschädigt mit 2,30. Diese Fläche, kurz nach 30 Bereichen, die sind berechnet worden äh, mit der Entschädigung von 1,60 Euro, beziehungsweise auf der anderen Seite von der Bauernschaft, das wir den höheren bekommen. Und ebenso vom Hartes ist auch mit der Entschädigung berechnet worden. Und aufgrund dieser Information, äh, die dann diese Fläche machen Und wenn man das jetzt der Herlehmung zum Beispiel im Anlassfall, also Entschädigungszahlungen im Anlassfall, dann würde er ja nicht die 3,50 Euro ausgezahlt, sondern nur 25% oder was für die 10 Euro, also 2,50 Euro stimmt, oder 2,40 Euro, das muss uns hinkommen. Dann stimmt die D Berechnung auch wieder ja nicht. Jetzt, wenn, in, wenn zum Beispiel, es ist ja die Möglichkeit gegeben worden, oder die Bauernschaft, die Wahlmöglichkeit, oder würde die Wahlmöglichkeit haben, ob die die Entschädigung ja. jetzt für HQ10, HQ30 und HQ00, ob jetzt da einmalig sein soll oder im Anlassfall. Mhm. Wenn ihr der steht nicht zur so Diskussion. Andersfall Anders heißt, dass nur 2,50 Euro oder 2,30 Euro ausgezahlt wird. Also damit nicht die Fuhren 3,50 Euro ausgezahlt da wird, da wird die 3,15 Euro 15er voll ausgezahlt. Also wir müssen die Wert der 15 ausgezahlt. Das wird in einem anderen nicht. Das will ich heute... Ich meine, das, mein, das laut Steiermark, wie er gesagt ja hat, äh, ja. lasst die Dinge davon, das gibt es nicht. Nein, wir können das nicht. Das gibt das die die also, okay. so es auch, was nicht Sinn macht und was nicht Sinn macht. Aber die in den Einzelgesprächen hat er durch den Beruf Bankengrundbesitz und Zugesichert Entschädigungen im Anlassfall. Das hast du zugesichert mit ja. einer Unterschrift und da ist ein Gesprächsprotokoll, was ich da habe, wo das da nicht Entschädigung Anlassfall. im Anlass heute gegeben ja. Also bitte, Wischersinn. Es das ist, ist ein einfach ein so vom Tisch, Wisst Sprech. dass es nicht geben wird, was du vorher denen zugesagt hast? Zugesagt, das ist ein Gesprächsprotokoll, wo das zur Sprache gekommen ist, dazu stehe ja ganz klar überhaupt kein Thema. Ich habe gedacht, dass das du zu anderen das waren im Vorbild Protokolle, war das waren die Verhandlungsprotokolle, die Verhandlungsprotokolle schauen anders aus. Das sind, das sind Vorbesprechungen Protokolle, Gesprächsprotokolle, wo man den jeweiligen immer mehrmals zusammengesessen wurde und wo gesagt worden ist, wo man sich ausgetauscht hat, welche Forderungen man hat. Und man hat gesagt, wie okay, gut, wenn man die Möglichkeit hat, einen anderen zu entschädigen, äh, warum nicht? Ja? Aber die Möglichkeit haben wir nicht, äh, weil einfach äh, die Forderung ganz klar ist vom Huland Steinmark, äh, das einfach nicht zu tun. Ich halt nicht fest. Bitte. Äh, wie viele gibt es jetzt äh, von diesen Gesprächsprotokollen? Wie viele gibt es von den fertigen Verträgen und wie viele fehlen noch? Gesprächsprotokolle äh, sind alle eingeladen worden. <lacht>